Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Punktbohne. Sie heißt Punktbohne wegen dieser herrlich strunden Blüten. Wenn sie größer wird und nach oben rankt, wird sie irgendwann aus den Blüten länger verschulden bilden, in denen sich Bohnen ansiedeln. Wenn sie jung sind, kann man sie als wie normale Klappbohnen essen. Wenn sie älter sind, kann man die Kerne entfernen und wie Kidneybohnen essen. Der große Vorteil bei Punktbohnen ist, meistens haben sie die Bohnen einen Farbstoff drin, so dass die Eintöpfe lila, braun oder ähnliche lustige Farben annehmen werden. Bei den Prunkbohnen ist zu beachten, dass man die Bohnen auf keinen Fall roh essen darf. Im Gegensatz zu den Erbsen sind die im rohen Zustand alle giftig. Man muss sie also immer kochen. Worauf ihr achten müsst, Prunkbohnen ist vor allem jetzt dieses relativ groß. Wenn die klein ist, sehr anfällig für Schnecken. Ihr müsst die unter Jungpflanzenstatus schützen. Und was auch wichtig ist, wie alle Bohnen, braucht sie, darf sie keinen Frost bekommen. Das heißt, sie muss nach den Eisheiligen, also nach dem 22. Mai, ausgepflanzt werden. Ansonsten müsst ihr immer noch darauf achten, wenn ihr anfängt, dass Blätter verschwinden, dann habt ihr einen starken Schneckenbefall und müsst etwas gegen die Schnecken unternehmen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Bohnen und ja, esst sie bitte nicht roh.